in 30 Tagen 465 Euro ersparen kannst, dann kannst du das unter dem Video in der Beschreibung dir herunterladen. Einfach kostenlos, schick mir eine E-Mail und du bekommst das zu einem Download und kannst ausdrucken. Sollte man beim Essen Geld sparen überhaupt? Ich sage ganz klar, nein. Mehr Geld für das Essen auszugeben, bedeutet aber nicht, mehr Wert oder gesünderes Essen zu erhalten. Und nicht der Wert wertet auf, sondern die Zutaten selbst. In diesem Video geht es trotzdem um eine Sparnis beim Essen. Und ich zeige dir an drei konkreten Beispielen, wie du Geld sparen kannst, so viel, dass du sogar in einen Urlaub davon fahren kannst. Heute knüpfe ich in meinem Video über Geld sparen beim Vorbereiten von Einkaufsliste und Milchbrett hier ist auf meinem Kanal das Video von dem Vortag und erzähle wie das weiter eine Möglichkeit besteht, Geld zu sparen beim Essen mitnehmen. Wenn man über das Thema spricht, beim Essen zu sparen, dann läuft man auf zwei unterschiedliche Meinungsgruppen. Das eine ist Statusdenken. Wenn ich schon beim Essen spare, was ist das für ein Leben? Dadurch entgeht natürlich ganz viel ähm, Geld, wahres Geld einem und eine Möglichkeit, aus diesem Geld etwas mehr zu machen, das lediglich auch das eigene Leben wieder freier gestalten lässt. Die andere Gruppe ist bereit, zu optimieren und dazu zu lernen. Und für sie mache ich auch diese Videos, weil man nach Möglichkeiten sucht, nach den Ideen, wie könnte ich noch mein Leben optimieren und hier habe ich was für diese Gruppe. Viele Menschen, die berufstätig sind, gehen schnell Mittagessen bei einem Imbiss um die Ecke oder beim Chinesen oder Italiener und bestellen sich ein Mittagsmenü, das um 10 bis 12 Euro ausfällt. Würde man bei 12 Euro Pro Tag Mittagessen auf die Woche hochrechnen, dann komme ich auf 60 Euro Mittagessenkosten. Im Monat sind das locker 240 Euro, im Jahr sind das hochgerechnet 2.880 Euro. Oh, für dieses Geld kann man zu zweit ganz schön in Urlaub fahren. Welche Möglichkeiten gibt es um sich nicht das Leben mit Sparen zu verderben. Spaß sollte jeder haben. Aber was kann man da machen? Was gibt es da zu optimieren, um dieses Geld zu sparen? Ich würde mal sagen, eine Hälfte des Geldes zu sparen. Das ist schon eine gute Quote. Das Mittagessen geht natürlich auch wesentlich günstiger. Wenn du zum Beispiel, wie ich meinem Video von Mill Prepping erzähle, dass man das Essen zu Hause vorkocht an zwei oder drei Tagen in der Woche und sich die Vorräte einfach mitnimmt und das gesündere und selbstgekochtes Essen genießt. Hier möchte ich eine Rechnung mit einfacher Suppe hochrechnen. Wenn du einen Teller Eintopf beim Imbiss kaufst, dann kostet sie 5 Euro. Und wenn du zu Hause einen 4,5 Liter Topf kochen würdest von dem Eintopf und teilst in sehr gute, reichhaltige 8 Portionen ein, dann kostet dir eine Portion Suppe, die du von zu Hause mitbringst, 1,25 Euro. 5 Euro? 1,25 Euro. Und du errechnest 65, 75 Ersparnis. Von 5 Euro zu 1,25 Euro. Das ist eine sehr hohe Quote vom Ersparnis. Für eine gekaufte Suppe, 5 Euro ist schnell ausgegeben. Einmal 5 Euro am Tag. Dann 244 Werktage mal 5 Euro macht 1.220 Euro. Das man zu 65% davon sparen könnte, wenn man sich selbst die Suppe kocht und die Vorräte mitbringt. Es sollte nicht permanent auf Spaß verzichtet werden und auch auf das gemeinsame Essen mit Kollegen sollte es nicht verzichtet werden. In anderen Ländern, in den USA, ist zum Beispiel schon lange Trend, dass man mit dem äh, Frühstückspaket oder Mittagspaket äh, auch nach draußen geht, in den Park, setzt sich eine frische Luft und genießt das Essen und plaudert mit den Kollegen. Es kommt darauf an, worauf du dich fokussieren möchtest. Muss ja auch nicht jeden Tag in der Woche so sein. Aber den Beispiel wollte ich dir mal vorgerechnet haben. Wie auch das Kleinfe Mist macht. Und damit meine ich, wie du schon in kleinen Portionen ersparen kannst. Ich gebe dir noch ein Beispiel mit einem gekauften Salat. Ein schöner Salat mit Putenstreifen oder auch mit Ei und Käse kostet auch schon mal 12 Euro. Du hast aber natürlich die Möglichkeit, den Salat zu Hause selber vorzubereiten, nach den besten Kriterien der Zubereitung, die du kennst. Und den Salat mitzunehmen, gut aufzubewahren. Denn du kannst aus einem Salatkopf oder auch mit einer Menge Tomaten, Gurken, was auch immer du in deinen Salat reinmachst. Äh, wenn du es richtig zu Hause im Küchern aufbewahrst, hast du mehrmals die Woche den Spaß, bis der Salat aufgebraucht ist. Und was sparst du dir tatsächlich? Ein gekaufter Salat kostet 12 Euro. Ein selbstgemachter Salat kostet 3 Euro. Also du sparst schon bei einer Portion Salat 9 Euro. Euro. Beispiel 3 Lieblingsessen der viele, auch meine, Pizza. Beim Pizza trifft jetzt vielleicht nicht auf die Mittagspause, aber einfach eine Rechnung anzustellen und das kannst du natürlich auch tun. Du hast immer ein Smartphone dabei und du kannst die Vergleiche einstellen, indem du eine Rechnerfunktion auf deinem Smartphone einfach benutzt und für dich das ausrechnet. Eine Pizza in, äh, im Supermarkt. Zum Selbstaufbacken kostet im Durchschnitt 3,50 Euro. Das ist schon sehr hoch gesteckt, der Preis nach Bioqualität oder vegan oder vegetarisch, auch mit besten Zutaten. Du brauchst sie nur in den Backofen zu tun, wann du möchtest und bekommst sie nach höchstens Viertelstunde eine gut gebackene, gut zubereitete Pizza. Du kannst natürlich auch selber Rohteig verarbeiten, allerdings geht das ein wenig ins Zeit, ist aber auch noch eine Möglichkeit. Und tatsächlich zu der gekauften Pizza, die im Durchschnitt 7 bis 9 Euro kostet, sparst du schon wieder 6 Euro. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir direkt in die Kommentare oder du kannst mir auch eine E-Mail senden, die in der Beschreibung angegeben ist. Es ist keine Zauberei am Geldsparen. Es ist ein Plan und gleichzeitig Gewohnheitsanker für dich wenn du sparen willst. Nach 30 Tagen werden 465 Euro sein. Du kannst das mit mir in der Praxis umsetzen. Nimm den Anlass einfach und zu der Spargewohnheit lege dir auch eine Investitionsgewohnheit zu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse mir ein Like, teile mit jemandem, der das auch brauchen kann. Abonniere meinen Kanal, um weitere Videos zum Geld sparen und Geld investieren nicht zu verpassen. Bis demnächst in einem neuen Video